Und die Richtlinie 2.1 hat den Titel per Tastatur zugänglich und lautet Machen Sie alle Funktionalität mittels Tastatur verfügbar. Hier gibt es nur ein Erfolgskriterium der Stufe 3-fach A, nämlich 2.1.3 mit dem Titel Tastatur keine Ausnahme. Und das ist eine Verschärfung des Kriteriums 2.1.1 der Stufe A mit dem Titel Tastatur. Ich lese auf Deutsch das Kriterium 2.1.3. Alle Funktionalität des Inhalts ist über eine Tastaturschnittstelle bedienbar, ohne bestimmte Zeitvorgaben für einzelne Tastenanschläge zu erfordern. Und jetzt gibt es eben keine Ausnahme mehr wie bei 2.1.1, als es für Funktionen, die vom Pfad der Bewegung des Benutzers und nicht nur von den Endpunkten abhängen, eine Ausnahme gab, zum Beispiel fürs Zeichnen oder Unterschreiben. Unter Umständen ist das jetzt unter Dreifach A so nicht mehr möglich. Man müsste zum Beispiel fürs Zeichnen einfach bestimmte Formen vorgeben, so dass auch jemand, der dieses Programm nur über die Tastatur bedient, auch ähnliche Ergebnisse erzielen kann.